Für alle, die noch auf der Suche nach einem Zimmer sind, das Studentenwerk hat uns gemeldet, für den Standort Esslingen und für den Standort Göppingen sind noch Wohnheimplätze frei. Infos findet ihr hierzu in der Beschreibung.